Nutzt eigentlich außer uns noch jemand diesen Wasserspender? Weiß nicht. Wir könnten aber die Wasserspende saisonal upcyclen, um die Nutzungsintensität zu steigern. Schraubenzieher Gabenschlüssel Kupferrohr Teestück Säge Pflaster Kugelventil. Kugelventil. Kugelventil. Fertig, holosi Ein bereits geschafft. Jetzt erhältlich in den Geschmacksrichtungen Hot Bubble Tea Strawberry Flavor. Cappuccino. Fünf Minuten Terine. Gar nicht so schlecht, aber nur für kurze Zeit.